100 SC-59, oh, Spinnweben, äh, aus der Garage rausgeholt, die war ja noch eingewindert, habe die gerade Probe laufen lassen, ein Knopfdruck, da war nicht einmal die Batterie leer. ne So und die richte ich jetzt ein bisschen her, weil Ich muss irgendwas damit machen, so auf jeden Fall Service, ich möchte eine neue Verkleidung, weil die ist ein bisschen... Da sind das so Sachen hier, das ist das gebrochen und nicht wirklich fest. Und dann brauchen wir neue Reifen, wir brauchen neue Bremsbeläge. Ja, dann schauen wir mal, äh, was ich auf der Reise dahin so alles finde an dem Bike, was ich noch alles mache. brauche mal dringend eine Wäsche, so Grund raus waschen. Ne? Kette waschen, Kettenreiniger, danach natürlich alles wieder schön ölen. Aber einfach mal so, mh, einfach mal wieder sauber machen. Viel zu schau, alle drum. So, die Verkleidung ist wirklich nicht so der Brüller. Ich brauche da einigermaßen was Passables. Wenn du eine gute Verkleidungshersteller, Rennverkleidungshersteller für die Honda weißt, Schreib's gerne in die Kommentare und wenn du eine Idee für eine Farbe hast, weißt, schreib's auch gerne in die Kommentare. Das ist ganz schön viel Kettendreck in all den Jahren vermutlich. So, ich tue jetzt ich jetzt einmal den Spiegel runter und ich weiß nicht wirklich, was ich die Honda im Moment noch benutzen soll. Okay, brauche ein paar mehr Sachen an Werkzeug und Reinigungsmaterial aus der Firma. Habe Hobby Bremsenreiniger, Habe ich. ich. weiß ich was? Noch äh, ein paar spezielle Reiniger. Zahnbürste Und Apps, wo ich das Ganze einfach reinbekomme. 1, 2, 3, 4, 5, Komisch ist, dass momentan echt die Welt so dermaßen still steht. Ist echt strange. Wie geht's denn euch dabei? Das ist echt krass, ne? So tot, so tot wie also normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich mein Motorrad im Garten wasche. Nur leider haben alle Waschanlagen, Dampfstrahler, haben alle zu. Ja, Kupplung und zu, kommt mir ein bisschen spanisch vor. Flipp. So, da irgendwie was. So, das sollte jetzt eigentlich unten rauslaufen. Anzug ein bisschen geschmiert. Das bauen wir wieder zusammen. Vorher natürlich immer wieder solche Dinge einfach ein bisschen sauber machen, ein bisschen putzen. Ein sauberes Bike das ist ein sicheres Bike. Zuck. Wenn schön in die Ketten einzählen kann dann Deswegen was dran. Ungefähr eine halbe Stunde. Das ist Jugendförderung. So, ich bin im Moment nicht ganz sicher, was ich mit dem Bike machen soll. Es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass eigentlich so ziemlich alles in Ordnung ist. Ich mache jetzt eigentlich nur einen Ölwechsel. Die Bremsbeläge sind fertig vorne, da kommen neue. Bremsscheiben sind top. Reifen kommen sehr gute Gebrauchte von meiner R1, da auf die ich nur 15-20 Runden gefahren habe. Und ja, für den Ölwechsel muss ich aber in die Firma rüber, Und ja, da brauche ich auch noch einen Ölfilter, den habe ich nämlich nicht. Den muss man bestellen und da muss ich noch schauen, welche Verkleidungen, dass ich da. Habe. Aber Bike Top, Bekobello, sauber, alles ne, ich bin dafür umso dreckiger, aber ist egal ähm, Bautenzug ein bisschen macht und ein paar Kleinigkeiten, einfach mal alles in der Hand gehabt, alles geschaut ob es funktioniert ob's, ähm, macht einen guten Eindruck, Honda ist halt einfach unkaputtbar ne? also dann schauen wir mal nach Verkleidungen und Ölfilter. Äh. So, ich habe jetzt schon ein bisschen was zusammengesucht hier, Ölfilter ist relativ simpel, den nehme ich einfach vom Stahlgruber, da bin ich ja ganz normal Mali Ölfilter, ich denke der reicht für das Motorrad vollkommen aus und Verkleidung ist echt schwierig, Verkleidung habe ich mir jetzt gedacht, schaust du mal, ein bisschen googelst du mal, ich habe keinen Bezug zu denen, aber das wäre jetzt hier mal Fima Racing Parts. Da kostet die Verkleidung halt so 350 Euro, ich weiß nicht inwiefern, wie hochwertig das die ist, wenn du da Erfahrung hast, schreib es gerne in die Kommentare, Könnte natürlich auch noch lackiert, also da wir wahrscheinlich noch mal 300-400 Euro rechnen dürfen fürs Lackieren, das soll jetzt schon einigermaßen sauber lackiert werden, also ich möchte es jetzt nicht mit der Spraydose lackieren, sondern soll der Lackierer machen, soll das vernünftig schön ne, einfach, und dann habe ich noch ein Problem, weil ich hatte dann nämlich in der Verkleidung, da war die am Höcker, am Heckrahmen, da lag die nicht richtig auf und deswegen brauchte die da durch. Und da habe ich mir ein Holzstück eingebaut, damit das funktioniert hat. Und das ist natürlich Arsch. Hier uh. uh. war übrigens meine super Sitzbank. Die Verkleidung war so schlecht, dass da ja kein Abstandshalter zwischen Heckrahmen und Heckverkleidung war. Jetzt habe ich mir damals aus was Holz gebastelt. Hat funktioniert, aber ist natürlich scheiße. Also wenn du da eine Idee hast, wie man das am besten bei der SC-59 Löst, schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten äh, gib mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Fortsetzung folgt drüben in der Firma, wenn wir einen Ölwechsel machen, wenn wir die Räder wechseln und dann einmal vielleicht irgendwo eine Probefahrt machen oder so. Ach ja, und genau, und dann äh, gibt es ja noch eine andere Auflösung dazu. Also gebt gerne einen Daumen hoch, abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.